Hallo und herzlich äh, willkommen bei Jan und Maxi. Heute machen wir die Schlittschuh-Challenge. Die besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist die Geschwindigkeit. Wir messen die Zeit, wer schneller fahren kann. Die zweite, wer kann? Wer schneller fahren kann. Die zweite Kategorie ist Eiskunstlaufen. Wer die schönere Eiskunstlauf beherrscht. Und die dritte Kategorie ist... Herr. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was soll die dritte Kategorie sein? So, Maxi beginnt nun mit der ersten äh, Runde. Die Schnelllaufdisziplin. Und los! Kommen wir nun zu der zweiten Kategorie. Und zwar machen wir jetzt Eiskunstlaufen. Und ja, wir haben uns jeder was ausgedacht, das müssen wir jetzt machen. Sehr wer es besser hat, könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben, der hat gewonnen. Also wer jetzt die schönere Eiskunstlauf hat, gewinnt die zweite Kategorie. Ich habe eben total nass geworden. Der ist richtig in eine Pfütze reingezogen. Der Fall hat dazugehört. Ja, es war wirklich eine sehr tolle Performance. Man weiß es nicht. Okay, noch. Es fehlt immer das Höchste, was man geschafft hat. Go. Go. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ja neun Sekunden. Hm? Stimmst du? Ja. Ja, das war unsere heutige Challenge. Wenn ihr ja. kein Video mehr von uns verpassen wollt, dann klickt doch auf den Abonnieren-Button.